Ja, hi oh, und willkommen. Mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier aufgemacht in Sektor 7, um uns Shinra zu stellen und erstmal dahin zu finden. Ähm, oh, 120 Meter Höhe. Okay, ja, wir sind immer noch auf dem Weg zum Gebäude und ja, ich habe das Gefühl, wir werden das ganze Kapitel damit aufbringen, erstmal dahin zu kommen. Ne? Mal schauen. So, weil nicht. Oh. Bist du denn? Was Neues. Erstmal analysiert Und damit klaut drauf. man hat Blitz. Granatwerfer. Wie wir aus ausgehen, kann ausgehen, Roboter? So, dann machen wir mal unsere restlichen mp die wir noch haben wird zum heilen brauchen warum weil er tut uns wegstoßen ob ich bin na warte, ich muss nicht näher kommen kann ich auch vom weiten abschießen mehr oder weniger welt auch hier maximale wut auf schinder und Zack, sehr gut. Aber oh der explodiert wahrscheinlich ne? Ja. Ist, oh hat den hat die Explosion mit seiner Masse abgefangen. er sah ich so aus, als hätte er irgendwie die Explosion mit seinem Bizeps einfach so weggeschubst. und gehen wir aus dem Weg. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich muss Shinra hassen. Warum wir eigentlich? auch können wir nicht irgendwie da rumlaufen irgendwie am Boden hier so rum? Ich weiß, da müssen wir ein bisschen hier krabbeln und klettern. Aber mit dem ganzen Trümmern, aber wenn ihr irgendwas einstürzen wir einmal runterfallen, dann sind wir tot. Das ist ein bisschen schlimmer als, weißt nicht? Keine Ahnung, ist eigentlich keine Gefahr, außer wenn irgendwas einstürzt und auf uns runterfällt. Aber dann können wir ja mal weg wegrennen. Was sollen wir hier bitte schön machen? immer so voll stylisch wie in einem Actionfilm uns noch irgendwo abseiten im letzten Moment. nach was? So, ähm, an, hoch, das ist der richtige Weg. Deswegen gehen wir erstmal Da ist auch hoch, Dreck. Nur wo ist jetzt das richtige hoch? Der das erste hoch ist das richtige, das falsche hoch. Deswegen gehen wir da nicht hier rein nein jetzt oh, noch hoch Boah. hier geht es ja gar nicht richtig hoch oh. Oh Gott, ich hasse es wenn schatz und so klein kram haben einfach so, so eine Potion, geil ein schätze müssen für mich irgendwie was geiles zu haben wie waffen ausrüstung und so sind die für mich Verschwendung irgendwie? Das. Cool. Hm, nichts Kann ich irgendwas machen? Nö. Na, kann ich nicht durch. Bin so bereit mit meinem Schwert. Dabei habe ich noch das dünne Schwert. Ich habe noch ein viel dickeres. Was ist denn das Schindereigebäude? Ich habe da noch nicht mal gesehen bisher. Ey. Ja. Fühlt sich verdammt gut an, dass wir Schinderei jetzt endlich an den Kragen gehen. Platz nicht verbot. Keine ich habe maximal werden. Der ist einfach nur ein betritt einfach nur das gebäude auf einmal fängt irgendwie den seinen kopf so zu schildern und der explodiert <lacht> wie so ein rauter system fehler <lacht> er geht einfach da rein sieht irgendwie so schön aus und so oh, ich bin im paradies <lacht> ich tue den voll wie so ein was <lacht> genau wie mit dem Vegas. <lacht> Star Wars äh, old Republic, was wir mal gezockt haben, ja hab auch immer den sein Charakter dauernd lustig gemacht. Äh, ich so, weil nicht so Muskelprotze, die irgendwie alles kaputt hauen wollen, die sind irgendwie so einfach, sich darüber lustig zu machen. Er hat sich sowieso über meinen Charakter die ganze Zeit lustig gemacht. Also, ja, fühle ich mich jetzt eigentlich nicht so schlecht darüber. So, ähm, wollte ich das machen ich glaube nicht keine ahnung ich schlag einfach irgendwann ich bin nur glücklich wenn ich was schlagen kann oh. sich auch ins gesicht aber oh, kommst du in oh, warte mal ich mache jetzt Nämlich nee, da, da wollte ich nicht machen? Äh, okay. Habe ich mal getroffen. Hier kommt Baron Busch. Ja genau, Benke aus. War äh... wie ist das Spiel, weil ich mal gespielt hat? Genji Days of the Blades. Genau, da war auch so ein Muskelprotz, für den ich. Ein Typ mit so einer riesigen Keule irgendwie so ein sprung angriff machen kannst wo du weise nicht wie so ein body slam irgendwie so runter danach kommt aus luft wenn ich irgendwann meinen so ein gram gesprungen mit so gegner hier kommt bank habe hey ich mein kanal trailer drin glaube ich wo ich aber irgendwann mal einen neuen gemacht oder? ich glaube der ist da drin dann auch der clip aber du hast dieses eisfeld und nicht herum oder was das wird wehtun das wird wehtun. nicht töten danke oh, mein gott <lacht> <lacht> er geht immer weiter weg ey. eigentlich sollte ich beta einsetzen kostet irgendwie weniger und hat, glaube ich, genauso viel. Ey, warte mal da lang, aber... hier kann ich mich irgendwie abseilen, anseilen. Okay. Geheimnis. Oh. Da ist was runtergefallen. Das ist das Spiel Fallout 5. Nein, wenn Fancy Sie sieben die Fallout Edition. Haben wir schon, ne? jetzt noch mal hier. Ne. Spielertag. Sie sind schon da gewesen. Ja, das heißt, hier sind vielleicht einige Sachen, die ich schon verpassen könnte, die ich vielleicht schon verpasst habe. So. Was nicht nach unten gucken barrett weil wer voll grusig da kann sich nur mit einer hand da festhalten ne? geht etwas weiter weg von mir ist ein bisschen zu nah dran ich mag menschliche nähe nicht so wird soll man denn hier wird schon kämpfen ernsthaft treffen übernimmt ja treffen voll bescheuert wie soll ich denn von ihr austen ich mache auch ganz schön schaden so also daran denken kann sich mit chakra heilen ich vergesse die ganze zeit Sechs, okay. Ja, okay, ich habe ja auch immer eine Sechste aufleuchten gesehen bisher. Hi. Runter. Scheiß Heli. Wärst einfach nicht locker. Aber kaputt. <lacht> Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Ja, danke. mich irgendwie an so eine kleine mission im aua im schindler gebäude mit mehr kugeln oh mein gott oh mein gott warum schießen du nur auf mich ey? Geh doch mal auf jemand anderen los ey. das mit dem großen typen der so ein riesiges ziel ist ey. Wie? Aua aua, aua. aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Das war's mit meinem No-Damage-Run von Final Fantasy VII. sind es hier wert? Da kommt er so also oder so. Ich habe so von gewusst, ey. Das was nur so ein Granatwerfer. oder hinten ist noch einer genau die gleichen warum ja. meine mp nicht für heilung nein ja, ich kann ja nicht nicht heran deswegen mache ich den jetzt. mein gott ich muss durch den und so dieser pizza waren die nicht heran na mein ram ist nicht nachgeladen schock oh gott warum sind wir jetzt alle so gut wie tot Also, wird hier. Oh, ich mag wirklich nicht diese kleine Verzögerung. Ja, ich habe geblockt macht macht jetzt. Ich gehe auf los. Ja, ich kann ich nicht nähern? Gut. Und Punch. Sehr gut. Alles klar. Hat ging doch noch. Ich baue definitiv er ist wieder weg. Wegen der ganzen Heilung, ja. An diese diesen effekt werde ich mich nie gewöhnen ey. das hat irgendwann mal in skyrim angefangen ey. wenn du irgendwie in so einen dunklen ort zu so einem hellen ort hier wechselt und umgekehrt ja du gehst hier in der sonne und dann wechselst du hier in so ein dunklen und dann wird es auf einmal so dunkel ey. diesen effekt werde ich mich nie gewöhnen empfinden der werde ich immer als störend irgendwie erfinden aber irgendwie alle neuen spiele haben das mittlerweile Hallöchen. Ja, So, also sind wir jetzt bald da. Alles ein Spezial Luftkommandant Feuer. Ich bin bereit, ich mache es machen, Ja, wer mich schon irgendwann angreifen. Ja, genauso. Nur nichts gemacht. So, warte mal hier noch. Eisaura, machen wir den ja Sicher, sicher. Ich auf Ja, bis der seinen Dings hier aufgeladen hat, dauert ja, das. als einziges Feuer ja. Oh, so, wollte ich gar nicht. Mit show you können angriff machen, aber... aber für ding zu Dings gewechselt jetzt. Äh, Nein, die leiter beim Weg. Naja irgendeine Krankheit oder so. eine Zustandsveränderung. Er euch geheilt. Nö. Kommt dich. Oh, sehr gut okay weiter geht's oh, alles war zum heilen gut oh. mein waffen muss ich auch mal langsam hier nachgucken ja meine waffenfähigkeiten wir haben schon ein oder zwei level schon wieder bekommen er geht ganz schön schnell hier merke ich ah. Nichts, ich nehme an, hier ist nichts Neues. Ich meine, neue CD oder so mit jetzt lang da Truhe. mit gelben Lichtern. Ist glaube ich nichts Besonderes. Nur ein Gegengift, was muss ich da ein oder was muss ich denn jetzt hin? Irgendwo was zum abseilen oder so. Hm. Muss ich hin? Ach hier. Ja. Ah. So, das ist eine Truhe. sag für hier oben wartet irgendwas oder auch nicht nach der wäre so eine riesige platte irgendwo in der mitte gleich kommt so ein dicker boss hat weiß ich alles was das licht berührt ist dein königreich von diesem Moment von vorne an. Und sie merken, dass wir alle Menschen sind. Machen wir. Hey Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Ja, mag uns doch alle. in so einen ruhigen Moment, vor es ja angeht, nehme ich an. oder der zeigt mir sogar, wo ich hinlenken muss mit so einem Pfeil. Ja, das will ich mal sehen. Hey, ja, gut gemacht, er wird sich wieder von Rücken legen. Oh Medaille. Wenn ich hier noch welche finden kann, dann werde ich ja wohl irgendwann bestimmt noch die Chance haben, irgendwann mal die ausgeben zu dürfen, ne? Aber Art, oh Gott. Du bist ein anderer, glaube ich. Oh ich kann nicht mehr zurück wollte die kisten kaputt machen so die kisten kaputt machen ich kann auch gar nicht angreifen eigentlich gerade Äh. Sieht aus oh. als würde der wettlauf hier hinten schütze so einmal analysieren gegen blitz maschine armreifen ich habe noch gar nicht darauf geachtet hier das konnte ich das konnte ich oh Gott. Ja, nur auf mich baller ihr nicht, was? nicht weiter. Er ja, tut immer noch auf dem Spiel, erzählen ehrlich. hat no, nicht witzig. Ich komme einfach nicht dazu. Ja, jetzt bewegst du dich natürlich weg, ist klar, boah. Ey, kotzt mich so an. Ich muss mit Cloud hier auch heilen. Kann ich mit denen die ganze Zeit Blitz hier einsetzen? Aber macht auch gar keinen Schaden gegen Wind. ist noch ja Wind hat auch er. Ne okay, ja, hier zu kämpfen ist ein bisschen. Ja, jetzt bitte irgendwo, wo wir dich besser treffen können. Das ist noch nicht Aber das ist ein bisschen besser. Oh. Die anderen können den gar nicht treffen, ne? ja, jetzt kann ich treffen. Halbwegs. Ja, den ich nie im Leben geschockt, ey. an. Ey. ja unten endlich oh mein gott jetzt bin ich auch noch irgendwie vergiftet und was weiß ich was das ist wow ich glaube beschwören sehr gut ich bin tot scheiße kannst ich fühle meine beine nicht mehr man ist das da oben was ist das du geh weg von mir so wen beschwören wir denn wir haben noch leviathan jetzt ne? mal leviathan sehen auch wenn das jetzt nicht so also nicht die beste wert überhaupt leviathan du ich brauche zwei dinger ist klar Mach, mach, mach, mach, mach, mach so. Leviathan, höre meinen Ruf. Ja, erstmal So, Fähigkeit. Oh, auch als bei zwei cool. Uh, Barrett, mach mal Dings, ja. Wird schon klappen. Oh ja. den down kriegen oh mein gott schon wieder was soll ich bitte schon dagegen machen und schon wieder weg wieder weg vom fenster ich kann noch nicht mal dazu irgendwas mit nebenan zu machen ich Echt nicht. Ey. Äh, ich weiß nicht, wie lange anhält, aber ich hoffe, jetzt nicht lange an. Oh, sehr gut. War gut. Er wollte erst am Boden. Okay, was hat er gerade gemacht? du kannst jetzt gut noch einmal die tage uns alle voll zu ein jetzt geht mir das ding ja nur die ganze Zeit auf den nerven oder was Und da verfolgt natürlich wieder nur mich ne? satelliten ist okay ja ehrlich ne weil mich hat den gerade wieder fast geschützt ne natürlich der zu wieder seine phase und ich komme wieder nicht dazu irgendwie was zu machen an denen so also kacke als jedes mal das Also man kann ich selber damit abschießen Kann sich damit selber abtreffen? Jawohl, du Idiot! Nein, nein, das gibt es jetzt nicht. Okay, dann macht den Kampf da ein bisschen einfacher. Dann komm mal her. warte mal danach bleibt ja steht, ne? steht eine weile glaube ich ja, bleibt die ganze zeit stehen äh, in der bewegung jetzt kann ich dir das sagen her jawohl er kann damit getroffen werden cool geht okay, das auch aufgegangen aber boom geschockt oh, Limits das macht ihn jetzt fertig ho ho sehr ho Ja gut. Der explodiert. Was? Explodiert. Weg von ihm. Explodiert. Ja. Sag ich doch. Oh nee. Da. Was ist das? Warum rettet mich niemand? Oh. Oh nee. Na ja, gut. Gut gemacht, Team. Ah, ich hasse schon mal. Besser als jeder Achterbahnfahrt. Hm. Na, dann weiter. Bin dabei. Super. Auf in die Höhle des Löwen. Okay. Pizza ungenießbar. Okay, das war echt jetzt ein ganzes Kapitel. Diesen ganzen Part müsst ihr euch jetzt eigentlich wegdenken im Original. Wir sind einfach die Wand hochgeklettern, direkt china Gebäude. Denn denn denn denn ja, genauso. War also wirklich wieder nur Filler sind die da alle drei am posen ne? oder auch nicht gut also ich muss jetzt zwei Videos hier Extra Intro auf wieder machen. Kann man fast die Verzweiflung geht einem Stärke. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stimmen wir knallhart frontal rein? Oh, bitte sagt mir. Bitte sag mir, ich kann auswählen. Bitte, bitte. Zurückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. auch man! Jetzt ähm, gleich im nächsten Part. Warum ich so enttäuscht bin? Na gut, dann muss ich aber sagen, ich bin die Part hier. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf ins Shinra Gebäude. Diesmal wirklich. Und ja, im Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich, ich hoffe euch hat der Part gefallen. Wenn der Anteil ist, bitte ein Like, ein, und ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Thank